So. Ja, hallo. Ich melde mich nochmal vom Tag, Fester Sinne, bei der Heinrich-Hermann-Schule. Bei mir Holger Kranz, ein Partner, der uns, das Vitalzentrum Robert schon lange Jahre begleitet. Wir haben es schon morgen gerade festgestellt, 19, 20 Jahre, machen wir schon Aktionen in Sachen Behindertensport, in Sachen Rollstuhlkits zusammen. Holger, es freut mich, dass du heute auch wieder dabei warst, aber ich möchte gerne einfach nochmal vorstellen, was machst du eigentlich und was für Sachen vertrittst du? Für welche Angebote in Sachen Behindertensport und Inklusion stehst du zur Verfügung? Eigentlich für alles. Vor allen Dingen Schwerpunkt erstmal Kinder und Jugendliche. Und da gibt es eigentlich keine Einschränkungen, keine Grenzen. Also wirklich, wir versuchen Inklusion zu leben. Es gibt ja inzwischen jetzt seit fast einem Jahr die eine inklusive Kinder- und Jugendsportgruppe bereits am BFZ, am Bildungsförderzentrum Hier in in an der -Schule, Schule genau, in Schüchtern ja. zum ja. Beispiel. Ähm, die nächste Gruppe, das ist heute sogar noch mal sehr konkret geworden, also mit jedem, äh, jeder Aktion, die wir auch hier gerade ihr als Sanitätshaus und äh, Ruppert und ich auch, vertretend auch für den Hessischen Behinderten sportverband hier machen, äh, kommen wir ja wieder ein Stück voran. Hier ist jetzt also besprochen worden, dass wir äh, in der Heinrich-Hermann-Schule eine weitere Gruppe gründen werden, nach den Sommerferien. Und ein, in die sprechen, ja, ja. und ein großes Projekt ist ja inzwischen auch woran wir ja beide schon seit Jahren arbeiten, endlich auch eine inklusive Kinder- und Jugendsport-Rolli-Gruppe hier aufzubauen. Also wir haben ja schon ganz interessante Projekte genau. gemacht. Wir waren mit der Grundschule, mit der Bergwinkel-Grundschule zusammen, so eine Paralympische Aktionswoche genau. hatten die gemacht. Und im Rahmen von dieser Aktionswoche fand dann auch in der Turnhalle, haben sie verschiedene Aufgaben auch im Rolli, einfach mal, dass auch die Fußgängerkinder, also Kinder ohne handicap gemeinsam hier das getestet und einfach mal ausprobiert, wie das ist, um auch dieses Gemeinverständnis, die Inklusion hier einfach auch zu leben und zu gucken, wie agiere ich in einem Rollstuhl, wie schwierig ist das, wie einfach ist das, je nachdem und das auch immer am eigenen Körper zu erleben und das ist immer eine ganz besondere Geschichte. Aber wir haben ja jetzt hier gar nicht so eine schlechte Position in Schlüchtern, du hast das vorhin erwähnt, es gibt ja ganz unterschiedliche Niveaus, wie viele Angebote gibt es denn schon in Sachen Behindertensport, in Sachen Rollstuhlsport, wie schätzt du das jetzt, du kommst ja in ganz Deutschland rum, wie schätzt du diese Situation ein? Wie ist das Angebot hier in der Gegend? Wir haben jetzt den Frankfurter Rollschulsportclub als großen Verein hier in der Nähe, wo einige von hier hinpendeln, sogar mit ihren Kindern, um dort Rollschulsport zu treiben. Wie entwickelt sich das hier in Schlüchtern? Also mir wurde jetzt die letzten Monate bewusst, dass wir hier in Schlüchtern äh, was Einmaliges schaffen können, und zwar bundesweit, bedingt durch das große Projekt, was wir in Hessen haben im Moment in diesem Bereich mit ganz verschiedenen die Hessische Sportjugend ist dabei, eben der Hessische behinderten sportverband ganz vorne dran. Und alle arbeiten in Hessen zusammen. Okay. Das ist leider nicht selbstverständlich. Und es wird im Moment. Hessen vorne wieder, ja. ja und äh, Schlüchtern noch weiter vorne, kann man wirklich im Moment sagen. Denn tatsächlich ergibt sich hier im Moment so vieles. Heute war jetzt hier noch eure Stadtschule da. Genau, und war auch Interesse der Stadtschule für eine Projektwoche. Der Turnverein Schlüchtern mit Jutta Zellmann, ihrer genau. einen Kindergruppe, ja. äh, wird demnächst äh, mal ausprobieren, wie es ist. Statt normales Kindertraining, Kindersportangebot zu machen, im Rollstuhl das mal zu vollziehen. Auch super Geschichte. Ja, also wir haben plötzlich hier im Moment, das explodiert geradezu. Und es gibt keine Stadt im Moment in Deutschland, die am Ende drei solcher Gruppen im Kinderjugendbereich haben wird. Und das könnten wir bis Anfang nächsten Jahres hier realisiert haben und schlicht und das wollen wir jetzt so ein kleines bisschen noch unterstützen. Das heißt, wenn ihr Interesse habt, dann sprecht uns an. Ihr könnt gerne beim Vitalzenten Ruppert, bei mir nachfahren, beim Axel Ruppert. Ich kann den Kontakt zu Holger Herstellen und dementsprechend können wir das so ein bisschen bündeln. Das wäre unser Ziel. Wir wollen unsere Arbeit jetzt quasi, die wir über die Jahre gemacht haben, hier nochmal auf den Punkt bringen und das so ein bisschen mehr vorantreiben. Und von daher, wer Interesse hat, sagt, Rollstuhlsport, das ist ja das, was ich die ganze Zeit schon gesucht habe, für mich selbst oder auch für mein Kind, dann sprecht uns an und ich stelle den Kontakt zu Holger her und da wollen wir nochmal gucken, ob wir hier in Schlüchtern nicht mal als Vorreiterrolle sowas auf die Beine stellen können. Wir sind bereits auf einem guten Weg und ich bin auf jeden Fall dabei und kann das nur unterstützen, was du gerade sagst. Super. Holger, vielen Dank, dass du heute auch wieder da warst. Sehr und gerne. So machen so. wir weiter. Genau. <lacht>